Herzlich willkommen im Aquazentrum. Wir haben ein paar Beispielinstallationen gesammelt, damit Sie sich vorstellen können, wie ein Ionisierer in Ihrem Haushalt aussehen kann. In diesem Video sehen Sie einen Alsborn Dion Special in der Küche von Herrn Kirchner. So, mein Name ist Petrik Kirchner. Ich bin äh, vom Beruf äh, Ernährungsberater. Und äh, nach äh, dem Studium und Jahre später habe ich äh, über Ionisierwasser, über Kangenwasser äh, äh, viel gelesen. Wasser ist eine der wichtigsten äh, Nährstoffe in unserem Körper. Und äh, ja, ich habe lange gesucht für eine gute. Gute Ionisiergerät. Dann habe ich äh, die Firma äh, Aquacentrum in München im Internet gefunden und habe mir so eine äh, Alsporn Dion Special gekauft vor ca. sechs Jahren. Das ist sehr, sehr gut. Ja, über Krankenwasser bin ich über Ionisierwasser bin ich draufgekommen ähm, in mein Studium und dann über viel über so äh, Studiumliteratur eine der, eine der besten der beste Gastroenterologe der Welt Hiromi Shinya, der ist eine äh, Japaner wo halt äh, mehrere Bücher geschrieben hat über Ionisierwasser über Krankenwasser nicht nur über Gastroenterologie und er hat mehrere Kliniken auf der Welt die sind auch so VIP-Leute und ähm, äh, berühmte Leute zu ihm gekommen Ionisierwasser ist eine sehr gesunde Variante weil tut äh, die Krankheit sehr sehr schnell äh, äh, beruhigen oder halt äh, beseitigen wird. Ionisierwasser wird von dem Körper sehr schnell aufgenommen. Die Zellen werden sich schnell äh, äh, von den zelle wird schnell aufgenommen. Das ist halt eine Energiewasser. Das macht mehr Energie. Da hat man äh, sehr selten muskelkarte wenn man äh, jeden tag Wasser, Kangenwasser trinkt ja ich habe ähm, ich habe mir halt ähm, auf die stufe 3 eingestellt das ist halt ähm, das ist halt ähm, die 9,5 ähm, pH-Wert und ich nehme immer ein Glas äh, voll, bis der Ionisierwasser so richtig äh, äh, kommt. Da spricht auch das Gerät mit mir manchmal, und, äh, aber halt jeden, jedes Mal und dann weiß ich, wann das wasser kommt. Ja, der hat äh, eine sehr gute Pumpe, eine der besten Pumpe, die stärkste Pumpe und dann hat neun Pumpe. Äh, Platinen, äh, Titanplatinen, ist eine der, es war vor Jahren der beste von dem Markt. Sehr leicht zu bedienen. Ich bin sehr zufrieden, wie gesagt, äh, Krankenwasser, ich sehr, sehr, sehr Wasser, ich äh, sehr gesund. Ähm, ich habe mir ein Auftischgerät äh, äh, für ein Auftischgerät äh, entschieden. Ich habe leicht die Filter zu wechseln und so weiter. Und der Reischwasser, wo halt mit der ganzen, äh, mit der ganzen äh, Chlor und alles Mögliche was reinkommt, Es riecht manchmal, nicht nur manchmal, immer riecht nach Chlor, das Reischwasser. Und dann tue ich halt Reiniger und so weiter. Die halt äh, meine andere Sache. Ein Top-Gerät, bin sehr zufrieden und ich empfehlungswert ionisierwasser ich wie gesagt krankenwasser äh, der war nach dem zweiten Weltkrieg die haben sie die Japaner ähm, in, dem in den Kliniken äh, eingeführt die Ionisiergeräte haben sie in die Kliniken eingeführt dass die dass die äh, Soldaten schnell äh, fit und schnell gesund werden Deswegen, ich kann jedem empfehlen. Wer bei mir zum, äh, zum äh, äh, Beratung kommt, da tue ich immer äh, die, die, sagen so, die Patienten, die, wo Krankheit hat oder die Kunde, wo nur halt bestimmte, äh, bestimmte äh, Sache, äh, in der Lebensstil ändern möchten. Und wie gesagt, ich eine, tue immer empfehlen und deswegen ist eine Top-Variante, top, äh, so gesund zu bleiben und fit zu bleiben. Wie gesagt, ich fahre sehr viel Rad, viele Pässe und so weiter in die Alpen und dann wird bei mir äh, schon äh, bemerkbar, dass ich keine. Äh, keine Muskelkarte bekommen, top Geräte, top Gerät, ist leicht zu bedienen, wie gesagt, äh, empfehlungswert. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Herrn Kirchner, der ist ja begeistert von seinem Ionisierer. Interessant wäre für mich noch gewesen, wie er den Dion Special mit der Wasserleitung verbunden hat. Eine von uns empfohlene Art ist mit dem mitgelieferten John Guest T-Stück am Kaltwasser-Eckventil. Das Video zum Einbau könnt ihr gleich hier anklicken. Freut mich, wenn das Video hilfreich für euch war. Und wenn ihr noch Fragen habt, besucht bitte den FAQ-Teil unserer Website. Dort findet ihr auch unsere Telefonnummer. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis bald.